Mein Name ist Orlando Lecelio. Ich wohne in der Schweiz. Ich hab, äh, bin verheiratet, habe ein Kind und selbst bin ich Unternehmer. Also ich habe Freude, wenn ich äh, Sachen bewegen kann, ins Tun bringen kann und natürlich diese zum Erfolg bringen kann. Als Unternehmer habe ich natürlich auch sehr, sehr viel gelernt, was es heißt, auch mal etwas nicht vorwärts zu bringen. Etwas, das scheitert, Verluste und und und. Aber das macht mich heute, denke ich, genau zu dieser Person, die in einen VR, also in einen Verwaltungsrat, reingehört. Okay, ich erzähle heute euch über dieses Top-Secret-Projekt, weil es geht am 11. Mai dann Public, erzähle ich euch ein paar Worte. Meine Aufgabe, Verwaltungsrat, da habe ich ein Mandat und ich werde auch den Vertrieb massiv unterstützen. Der liegt mir am Herzen. Wir stehen heute noch in der pre launch phase Das heißt, ich stehe noch unter der Schweigepflicht. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie die Firma heißt. Ich darf Ihnen auch nicht sagen, wie der Coin heißt. Da muss ich leider noch passen. Deshalb bitte ich Sie auch bei gewissen Informationen, die ich halt zurückhaltend äh, mitteile, das zu berücksichtigen. Kurz und knackig, wir sind eine Schweizer Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft, die steht schon, diesen Kantonzug im Handelsregister. Wir haben bereits die erste Länderniederlassung in Moskau oben. Ob sie jetzt schon offiziell ist, bin ich mir nicht, noch nicht ganz sicher. Aber demnächst sicher dann. Der Geschäftszweck ist die Integration dieses Kryptosystems, dieses Systems, das Sie heute in dieser Präsentation kennenlernen. Unsere Firma hat bereits 30 Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis. Ja? Unter anderem haben wir mal den CEO, der ist Gründer dieser Firma und zugleich auch der Verwaltungsratspräsident oder Vorstandspräsident. Der CFO, ebenfalls Mitgründer, sitzt auch im VR und ist für die Finanzen zuständig. CTO, CTO-Bereich, das ist die technische Abteilung, Marketing, die Menschen, die im Online-Marketing-Bereich professionell unterwegs sind, die haben wir auch schon an Bord, ebenfalls auch Personal, weil es braucht auch eine Personalabteilung, dass da alles im rechtlichen Rahmen abläuft. Und dann sind wir auch schon bereits bei dem nächsten Thema, die Rechtsvertretung. Ne? Wir hatten nicht einfach die Möglichkeit, über diese renommierte Anwaltskanzlei einen Auftrag zu geben, hey, ihr lieben Anwälte, vertritt uns. Die Anwälte wollten wissen, was wir tun, was wir machen und ob wir überhaupt fähig sind, dass sie uns vertreten können. Das war die erste Wahnsinnsprüfung, die wir geleistet haben. Also somit können wir heute sagen, okay, das war ein erster Meilenstein, die renommierte Anwaltskanzlei aus der Schweiz, die arbeitet mit uns zusammen. Jetzt. Wir haben auch eine Bankbeziehung, das war auch eine riesen Mammutübung, denken wir immer wieder an diese Weißgeldstrategien, -Weiß die auch die Schweiz hat. Also da, da hatten wir nicht einfach schnell, schnell mal ein Konto bekommen, weil wir ein, ein Startup-Unternehmen sind und wir halt einfach mit, mit viel Geld jonglieren werden dann später. Also auch die Bankbeziehung, das dauert circa ein halbes Jahr, bis wir nur schon mal diese Beziehung haben. Und jetzt, heute, haben wir sie definitiv. Ja. Und das sind alles Prüfungen, die wir durchgegangen sind. Das Kryptosystem der Schweizer Coin, der unser Schweizer Coin, der ist bereits produziert, also er wird nicht Schweizer Coin heißen, ich nehme jetzt den einfach mal so an. Der Coin, der wird per Startdatum handelbar sein. Das heißt, ich kann den am Morgen einkaufen, am Nachmittag wenn ich ihn schon wieder verkaufen, gestützt durch Wert. Durch Werte, die wir im Hintergrund bereits gelagert haben. Die Blockchain, die läuft auch schon im Hintergrund, da haben wir auch schon Test-Transaktionen gemacht, das ist eine Hybrid-Version, das heißt, die stützt sich irgendwo ab auf der Bitcoin-Basis und hat noch andere, ich sage jetzt mal, Prüfverfahren drinnen, dass, dass die Transaktionen schneller ablaufen. Ne? Dann hat jeder ein autonomes E-Wallet. Das ist auch von der Gesetzgebung her sehr, sehr wichtig zu berücksichtigen. Das heißt, eure Coins, die könnt ihr autonom auf einem E-Wallet handeln. Was auch wichtig ist zum Start. Wir arbeiten heute schon bereits mit Exchanger oder sogenannten Online-Banken im Hintergrund, um jetzt zwei, drei namentlich zu nennen. Die Perfect Money, Pay Year, ADV Cash, es sind noch andere bereits schon angebunden. Das heißt, wir können schon von Beginn an den, also den Geldtransfer von außen nach innen gewährleisten, wie aber auch eben umgekehrt, von innen nach außen auf Ihr Portemonnaie, sprich dann auf Ihre Kreditkarte. Wir sprechen heute von einem Kryptosystem. Warum? Es geht auf, auf der einen Seite um die Währung, ja, aber wie stützen wir die Währung? Und das machen wir mit System. Unsere Businesspakete sind ähm, gefüllt mit Schulungsmaterial. Ich denke gerade an Menschen, die vielleicht noch nicht so bewandert sind mit der Kryptoszene, haben hier ursinniges Dokumentation, wir brauchen Filmmaterial, wo sie sich aneignen können. Diese Business-Pakete, also wenn jemand, ich sage jetzt, ein 5-Euro-Paket kauft, dort starten wir ja auch mit 5 Euro, dann bekommt er bis zu einem gewissen Grad einen Einblick in dieses Schulungsmaterial. Und im Hintergrund werden dann gleich die Coins gut geladen. Wir haben einen Social-Media-Bereich. Ein bisschen abgeguckt von LinkedIn, ein bisschen abgeguckt von Xing. Da kann man Netzwerken und diesen Social-Media-Bereich, den haben wir, haben wir bereits von Start weg, haben wir integriert. Und in diesem Social-Media-Bereich haben dann die Privaten und die Unternehmer auch die Möglichkeit, ihre Werbung zu platzieren. Hier haben wir bereits die ersten Betriebseinnahmen, die wir mit dem System generieren. Ebenfalls, und ich denke, eines der wichtigsten Teile ist... Ein Teil des Geldes, die als Einnahmen kommen, also um, um in Prozente ausgedrückt zu sagen, sind 20% gehen in Edelmetalldepots rein. 20% wenden wir dann auf, um Start-ups-Unternehmen zu finanzieren. Ja? Weil das ist ein wichtiger ähm, Betriebseinnahmen, Betriebs äh, die wir generieren da draußen. Ebenfalls kommt noch hinzu in unserem System die Akzeptanz stellen. Das wird nur in einer zweiten Phase dann geschehen. Und weitere Projekte sind noch in Planung. Die behalte ich jetzt noch ein bisschen für mich. Was haben wir für Mehrwert in unserem Kryptosystem und unser alleiniges Merkmal, wo wir im Netz da draußen sind? Wenn die offizielle Landing Page dann kommt dann haben wir die für euch schon vorbereitet, also insbesondere für die Netzwerke in acht Sprachen. Diese Landingpage ist ein Mehrwert für euch und kommt am 11. Mai 2017 mit dem Startdatum. Wir werden jetzt die Webinare führen und auch später noch. Das ist ein Mehrwert. Örtliche Informationsanlässe werden stattfinden. Wenn ihr als Netzwerker das Gefühl habt, wir wollen hier so richtig aufklotzen in eurer Region, dann macht das bitte. Wir werden dafür sorgen, dass ein Top Leader bei euch erscheint, zu uns anlass wird. Wir haben heute Top Leader im Netzwerk drin. Und ich glaube, das Beste, was wir heute anbieten können, euch da draußen, ist... Ein Coin, der per Startdatum sofort handelbar ist. Und der ist noch gestützt auf den Mindestkurs. Wie vorhin schon ein bisschen angetönt durch Firmenbeteiligungen, Betriebseinnahmen und die Hinterlegung von Edelmetallen, später noch ganz andere Hinterlegungen. Und wir haben noch einen schönen Anspruch das Swiss-Label. Ich hatte jetzt schon bereits das Vergnügen, mit Edelmetallposten einkaufen, integriert zu sein, also mit dem Wir werden hier schon bereits die ersten, ich sage jetzt mal physischen Münzen, die aber hinterlegt hat hat ja nichts mit dem Coin zu tun haben, werden wir bereits dann gelagert haben. Zielpublikum. Ihr, ihr seid das Zielpublikum. Jeder, der noch kein Digitalgeld hat, ist unser Zielpublikum network Kinder der Krypto-Szene, das sind im Moment vermutlich einfach diejenigen, die wir am schnellsten abholen können. Investoren, es kann auch nur investiert werden. Werder, Agenturen, denken wir an unsere Social Media Plattformen. Startups-Unternehmen, die suchen eine Finanzierung. Ja natürlich, da haben wir Geld für die, sofern das Projekt dann auch marktfähig ist. Und vielleicht hier noch schnell ein, zwei Worte zu verlieren, wir haben zwei im Hintergrund, die diese Startups-Unternehmen primär prüfen. Weil die hohe Ausfallquote, die äh, über den ganzen, äh, also in der Schweiz wäre die Ausfallquote jetzt bei 80 Prozent, die wollen wir natürlich nicht haben. Wir brauchen hier vielleicht eine tiefere Ausfallquote von 5 bis 10 Prozent. Ne? Genau. So, also das heißt, Startups, unternehmen die ihr Geld, die Geld suchen können, jederzeit bei mir anklopfen oder bei ihrem Partner. Ne? Wir weisen dann schon hin, wie wir das machen. Ne? So, Finanzinstitute, Vereine, vielleicht fällt euch noch ein Zielpublikum ein. Wie starten wir? Mit welchem Kurs? Welche Kurserwartungen haben wir? Was für Chancen, was für Risiken haben wir natürlich? Also der Startkurs, der ist definiert. Das ist 0,1. Jeder Coin hat 0,1 Wert. Angenommen ihr kommt mit den 50 Euro oder mit 1000 Euro oder mit 10.000 Euro, dann, dann stellt einfach eine 0 hinten ran. Und dann habt ihr die Anzahl Kansen, mit denen ihr startet. Aber wartet bitte nicht zu lange, weil die Nachfrage und die Auflage, die wir rausgeben, die ist relativ beschränkt. Und deshalb wird der Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit massiv steigen. Ja? Weil wir haben auch hier bereits die Kurserwartung. Ich erinnere ein bisschen vorsichtig mit diesen Zahlen, sage mal einfach, bei 500% Prozent werden wir sicher ankommen im ersten Jahr oder per Ende zwei Sitzen. Andere sagen dann bereits 1 Euro pro Coin. Ich glaube, wir sind alle glücklich, auch wenn wir nur die Hälfte von diesen 500 Prozent erreichen oder wenn wir die 1 erreichen oder gar über sind. Da sind wir alle glücklich. Risiken sollen unbedingt in jeder persönlichen Portfoliostrategie zu berücksichtigen sein, weil wir können ein Totalausfall natürlich nie ganz ausschließen. Jedoch muss ich sagen, in Anbetracht, dass wir die Edelmetallposten haben, die Einnahmen aus Betrieb haben, die Einnahmen aus den Beteiligungen haben, dass wir keine Nullrunde fahren können. Also somit ist es ziemlich sicher für euch. Genau. Der Kurstreiber. Was treibt denn den Kurs eines Coins? Jetzt in unserem Fall zu Beginn werden wir ja die Einnahmen aus Verkauf von Businesspaketen generieren. Wenn die Netzwerke draußen erfolgreich sind, und da bin ich überzeugt, weil wir haben heute schon eine Abschlussquote von quasi 100 Prozent, dann wird ein Drittel ihrer Provision auf ein Trading-Konto kommen. Das bleibt im System drinnen. Und mit diesem Drittel Provision kann man die Produkte oder Dienstleistungen innerhalb des Systems kaufen oder aber... Man stockt sein Coins-Bestand nach oben auf. Das ist ebenfalls ein Treiber, weil die Nachfrage damit nochmals gestützt wird. Zum Reifen kommen dann natürlich diese Beteiligungen an Startups unternehmen Wir werden hunderte von Startups unternehmen mitfinanzieren können. Und diese, an diesen Unternehmen hat, hat unser Unternehmen... Dividenden, äh, Gewinnausschüttungen und, und, und. Und das stützt den Mindestkurs unseres Coins. Und nicht zu denken oder schön daran zu denken, wenn wir den einen oder anderen Unternehmen bis hin zum IPO führen können, also der Börsengang, weil das, das sind dann richtige Einnahmen. Die Werbeplattform, die Akzeptanzstellen in der zweiten Phase, die kommen, das sind alles Kurstreiber. Aber ich glaube, der Wichtigste, und den habe ich vorhin schon ein bisschen erwähnt, ist die Community, der Wachstum unserer Gesellschaft, der Wachstum von uns Mitgliedern. So, und Folgeprojekte, die werden ebenfalls den Kurstreiber massiv mitführen. Das bleibt jetzt im Moment halt einfach noch ein bisschen unter Verschluss. Der Fahrplan, Go Public. Hm? Heute ist alles noch in der Pre-Launch-Phase. Heute habt ihr die Möglichkeit, diesen Zeitvorsprung selbst für euch und euer Team zu nutzen. Und ich empfehle es euch, weil diese inoffizielle Landingpage, in der die, die meisten von uns schon registriert sind, die kommt von einem Top-Netzwerker. So, und mit dieser Landingpage wurde schon mein eigenes Netzwerk zwei, dreimal ange angeteilt. Also es geht unglaublich schnell und sie ist dermaßen gut aufgestellt und informativ so kurz und knackig, dass sich die Menschen einfach mal registrieren. Ja? Also nutzt es ab heute, weil am 31. März sitzen, dann ist ein wichtiger Stichtag, dann kommt der offizielle Reffling von unserer Firma raus dann erst könnt ihr dann nach der Vorregistration euch definitiv registrieren. Ihr seid dann schon in einem Top-Team eingegliedert und es wird nach einem Prozedere wird es danach abgearbeitet. 3. April, bitte bei mir anmelden oder über die AMET, sagt mir, ob ihr anwesend sein wollt in Berlin. Diese Plattform wird euch in die Geheimnisse unserer Unternehmung äh, mitteilen. Okay? 11. Mai, go public. Dann offiziell die neue, also die, Land, die Landing Pages und die Firma, die steht ab 11. Mai. Dann sind wir publik. Dann wird der Korn bereits gehandelt. Das wird ein richtig schöner Tag. Ich freue mich schon drauf. Und eine Eröffnungsfeier ist dann auch noch geplant. Wir wissen einfach halt noch nicht genau, wann, ob wir das Mitte Jahr machen oder eben im Herbst. Und das ist alles noch ein bisschen offen. Aber wir sind schon beauftragt worden, dies dann auch halt noch zu organisieren. Das Partnerprogramm. Jeder, der ein bisschen Geld verdienen will, der darf das bei uns. Wir haben, und das ist auch vom Gesetzeslegen her wichtig, ein 5-Euro-Paket. Ich erwähne es jetzt bewusst. Wenn jemand da, von euch Zuhörern, ähm, ähm, die Möglichkeit hat, in Ländern ähm, Einzug zu halten oder Netzwerke kennt, die halt 5 Euro massiv viel Geld ist, die können ihre Mini-Geschäft aufbauen. Okay? Und das hat dann noch weitreichend andere Optionen dann für diese Länder. Weil bargeldloses Zahlen hilft Ihnen auch ihr in Ihrem eigenen Land dann, ich sage jetzt mal ein bisschen politische, monopolistische Stellungen zu umgehen. So. Mit 5 Euro habt Ihr ein vierter Stern. Und unten sieht man dann noch CDE. Das heißt, da muss man keine Voraussetzungen dann erfüllen, damit man dann in der ersten Linie diese 10% hat. Okay, 10% von dem Umsatz, den ihr generiert in eurer direkten Linie. Wir haben jetzt nicht irgendwie solche Upgrades-Pakete, sondern man kann auch 100 mal diese 5 Euro einzahlen. Dann ist man dann auch, wenn man die Spalte A anschaut, bei einem Invest oder Eigeninvest von 500 Euro drinnen. Ja? Jetzt müsste man nur noch erfüllen, damit man die vier Ebenen nach unten optimal ausnutzen kann unten. Das heißt, bei 500 Euro schreibt ihr fünf Partner direkt ein. 1000 Euro machen die Umsatz. Ja. Wenn diese 1000 erfüllt sind, habt ihr das Kriterium D bereits erfüllt. Das ganze Team von den fünf schreiben mindestens oder machen Umsatz von 5000. Das heißt, dann wäre das Kriterium auch erfüllt. Somit habt ihr zwei Sterne und wenn ihr zwei Sterne habt, geht dann eure Ordnung. Bis zu elf Ebenen runter. Das ist mal einfach das Partnerprogramm. So, Dann haben wir noch einen Rank Bonus vorgesehen. Den haben wir jetzt aktuell angepasst. Das heißt, wenn ihr ein Ziel setzt, habt ihr die Möglichkeit, wenn wir ganz unten rechts schauen, hier. Eine Million zu generieren. Die sind einmalig, werden die ausgezahlt. Damit man diese Million generieren kann, also ich denke jetzt hat vielleicht schon in größeren Zahlen, fördere ich persönlich 20 Diamonds. Weil, wenn ich diese 20 Diamonds habe und diese 20 Millionen im Gesamtumsatz habe über alle 11 Linien, dann habe ich diese Million. Hm? So, und auf dem weg zu dieser million bekommen wir einmal jedes mal wenn wir einen step weiter kommen eine einmal auszahlen aus, ausbezahlt. also irgendwo circa 1,3 millionen stecken hier drin hm? so. ein diamond zu werben braucht zwei Saphire. zwei Saphire die während dieser stimmung und 100.000 umsatz 2000 euro neuer das ist unser ein und gewisse Spielereien hinten raus, wenn wir das Gefühl haben, es hat jetzt zu wenig Anreize, können wir immer noch ausbauen, dieses System, Okay? Jetzt heiße ich euch recht herzlich willkommen in der Vorregistrierung. Die Mehrwerte, die wir heute anbieten können in der pre launch phase sind die Top-Netzwerke. Ihr seid ganz nah bei mir als beim Verwaltungsrat. Ich kann auch äh, weitere Webinare machen. Dann ähm, haben wir die Top Online-Marketer drinnen, das sehen wir jetzt an dieser Landingpage. Diese wurde von einem Top-Marketer erstellt, die hat massiv viele andere Netzwerke bereits schon untergraben. Das ist unser Vorteil, nutzen wir den. Nutzen wir den Porsche, nenne ich den. Diese inoffizielle Landingpage, habt ihr einen Referent-Link erhalten, den könnt ihr weitersenden. Die Menschen werden bei euch unten reinregistriert und so nach diesem Prozedere dann in den offiziellen Teil dann übergeben. Wir werden weiterhin Webinare fördern und stützen und in, unserem, in der Vorregistratur, also über unseren Kanal registriert, habt ihr natürlich auch die Informationen.